Hallo alle zusammen! Hier erfahren Sie, wie Sie Daten aus einem hardware RAID fund wiederherstellen können, das mit windows storage Space unter dem Betriebssystem Windows Server 2019 erstellt wurde. Was ist zu tun, wenn Sie nach einer Neuinstallation des Systems oder einem Laufwerkausfall keine Informationen von einem solchen Array erhalten können? Liebe Freunde!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 Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Die eingebaute Hardware RAID-Technologie in Video server schützt Ihre Daten vor Verlust. Diese Funktion dient äh, zur Sicherung Ihrer Daten für den Fall, dass eine oder mehrere Festplatten ausfallen je nach Konfiguration des Arrays. Aber leider sind die Datenverlustprobleme, die die Benutzer dieser Systeme erleben, nicht immer auf fehlerhafte Festplatten zurückzuführen. Softwarefehler, falsch konfigurierte Puls, beschädigte Daten, versendliche Formatierungen, Löschen können und mehr. All dies führt zu Verlust wichtiger Informationen. Vorausfinden Sie den Benutzer die Frage stellen, wie Sie Dateien aus einem solchen Array abrufen oder wiederherstellen können. Um Ihre verlorenen Daten wiederherzustellen, benötigen Sie ein spezielles Dienstprogramm, das Ihnen bei der Wiederherstellung von Daten aus einem beschädigten Array helfen kann. Verwenden Sie das Dienstprogramm Headman Rate Recovery. Dieses Programm unterstützt die Wiederherstellung von verlorenen Daten von fast allen bekannten raids Mit seiner Hilfe werden Sie die verlorenen Informationen leicht zurückbekommen. Das Programm unterstützt alle gängigen Dateisysteme. Es repariert automatisch alle Fehler in der logischen Struktur von Platten und gibt deren Inhalt zurück. Betriebssystemabstürze, zum Beispiel bei Upgrades, können einen kritischen zu nachdem das System nicht mehr botet. Die einzige Lösung ist eine Neuinstallation des Systems, aber was ist mit dem RAID-Volumen und allen darauf gespeicherten Informationen? Nach der Neuinstallation erkannt das System möglicherweise den Inhalt der Laufwerke nicht und zeigt sie in der Datenträgerverwaltung des Fremds an. Versuchen Sie, sie zu importieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste aus dem Datenträger, dann Fremde-Datenträger importieren. Gehen Sie die Gruppe an und OK. Im nächsten Fenster zeigt das System eine Liste der Volumes an, die es auf Versplatten gefunden hat. Bestätigen Sie mit OK. Danach werden alle Laufwerke im Explorer angezeigt. Es gibt Situationen, in denen der Import verschlägt und einige Rates, wie zum Beispiel unser RAID 5-Fall, immer noch unzugänglich sind. Ob auch nach einem Hardware-Defekt oder anderen und vorgesehenen Situationen, wurde ein Teil der Metadaten beschädigt oder es kommt zu einem entlosen re der den Datenträger unlesbar oder unbeschreibbar macht. Wir haben versentlich einige Daten gelöscht oder den Datenträger formatiert. Verwenden Sie in diesem Fall das Programm Hetman Rate Recovery. Es scannt automatisch die Laufwerke und zeigt alle bekannten Informationen an. Wie Sie sehen, können hat das Programm alle Parameter unserer RS problemlos erkannt. Alles, was Sie jetzt noch tun müssen, ist, den Datenträger zu scannen und die gefundenen Informationen zurückzugeben. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und gehen Sie zu Schneller Scan. Wenn schneller Scan keine Daten gefunden hat, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wählen Sie die wiederherzustellenden Dateien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 Wenn eine oder mehrere Platten beschädigt sind und das Programm nicht in der Lage ist, die genauen Parameter des Parten Arrays zu ermitteln, können Sie RAID-Konstruktor verwenden. Wählen Sie manuelles Erstellen von Raid, geben Sie als nächstes alle bekannten Informationen über Ihr Array an. Wählen Sie den RAID-Typ, die Reifenfolge der Glocke und die raid große aus. Geben Sie die Reifenfolge der Festplatten an und äh, denen Ihr Ray besteht. Und füllen Sie die fehlenden Festplatten aus, indem Sie auf diese Schaltfläche klicken. Nachdem alle bekannten Parameter ausgefüllt sind, klicken Sie auf Weiter. Dann wird das Red im datenträger -Manager angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und starten Sie die Analyse. Markieren Sie die Dateien, die Sie zurückgeben möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Selbst wenn mehr als eine Platte beschädigt ist, kann das Programm die auf der Platte verbliebenen Dateien wiederherstellen. Da jedoch das Fällen von mehr als einer Platte eines bestimmten Reits kritisch ist, können einige Daten beschädigt werden. Die maximale Anzahl der fällenden Festplatten für Dateibeschädigungen wird durch den Typ der Storage-Space Rate bestimmt. Stripe erfordert, dass alle Laufwerke vorhanden sind. Mirror und Parate können das Fällen eines einzelnen Laufwerkes kompensieren. Dreifach gespielt, kann weiterlaufen, wenn zwei Festplatten gleichzeitig ausfallen. Wenn nicht mehr Festplatten vorhanden sind, als die Sparke konfiguration zulässt, können Dateien aufgrund Fällen der